Grüß euch wieder beim Bautagebuch von der Stuber Gletscherbahn, von unserem größten Bauvorhaben, das wir je gehabt haben. Heute werden wir euch wieder mal ein paar Bilder zeigen. Es ist ja viel weitergegangen auf der Baustelle, sogar einen ersten Windeinbruch haben wir gehabt, da haben wir bei der Torstation einen, einen guten halben Meter Schnee gehabt. Im Hintergrund, wie gesagt, sieht man schon die Torstation von der 93S-Bahn und genau die, die werden wir uns heute mal anschauen und da werden wir mal schauen, wie ist da der Baufortschritt seit den letzten zwei Monaten. Das ist jetzt gerade mein Eingangsbereich da und da ist, geht noch eine Rolltreppe rein und die Treppen auf und ist eigentlich interessant zum Schalen. Die Sichtbetonwand für mich selber, ich finde sie, sie ist wirklich sauber geworden. Man kann sie anschauen, es passt. Wirklich ein gewaltiges Bauwerk, da, also für die äh, zwei Stützen, was wir hier da haben, sind ca. 40 Tonnen Eisen verbaut. Ist eigentlich mit Vorsicht zu genießen die ganze Arbeit. Die Helme ist natürlich wichtig, dass wir haben. Der Kranfahrer muss eigentlich relativ genau fahren und immer schauen, dass er das äh, richtig hinkommt. Der Kranfahrer muss auch, selber auch viel sehen, ohne dass man viel arbeitet. Aber man muss halt aufpassen, dass alles passt. Und sehr wichtig, dass man sich in die Wahl auch Und Skiern genau anfangen, weil ungenau wird für selber. Man sieht jetzt den nördlichen Lawinendamm, der eigentlich fertiggestellt ist. Mit der einer Höhe von 10 Metern. Man sieht also jetzt die endgültige Form, ist so S-förmig, schön gemacht. Jetzt geht es weiter mit dem südlichen Lawinendamm. Also die Lawinendämme, die haben eine Länge von 100 Meter, sind 10 Meter hoch. Also da ist pro Lawinendamm ca. 15.000 20 15 bis 20.000 Kubikmeter Material drinnen. Also es ist schon eine ganze schöne Menge. Also Stützen stehen jetzt schon einige, aber das ist die erste Stütze quasi auf der ganzen Linie. Das Besondere von dieser Stütze ist, dass wir eben einen relativ hohen betonstoff machen müssen, aufgrund der Lawinengefahr. Den Weg, den wir da aufbauen, der hat eine Länge von ca. 3 Kilometer. Da sind wir eigentlich auch kurz vorm werden. Wir stehen also zwar zwischen zwei Kernen. Mittelstation ist auch sehr, sehr weit vorgeschritten. Also die, die, die Hochbaufirma. Die sollten noch bis Ende Oktober, längstens bis Ende Oktober, die ganzen Betonierarbeiten abgeschlossen haben, sodass die Baustelle im Stahlbau bzw. der Seilbahntechnik übergeben werden kann. Die große Herausforderung für uns jetzt dann wirklich in den nächsten Tagen ist, dass die Parkplätze so weit freigemacht werden, dass wir auch dann die Autos parken können, weil es geht dann wirklich los mit unserem Skibetrieb und wir natürlich da die Parkplätze brauchen. Danke, dass ihr wieder das Bautagebuch geschaut habt. Hebt uns die Daumen, wenn das alles gut geht, dass wir mit der Baustelle möglichst fertig werden, dass wir alles das hinkriegen, was wir hier noch vorhaben. Ich verabschiede jetzt für euch mit ein paar Bildern von der Bergstation, von der Mittelstation. Vielleicht sehen wir uns im Winter beim Skifahren oder schaut selber mal die Baustelle im Winter an. Es ist sicher spannend für euch.